Hallo und herzlich Willkommen. Unser heutiges Thema heute ist natürlich Ostern. Am Ostern, dieses Jahr am 17. April, feiert man die Auferstehung Jesu Christi. Ich werde dir in diesem Video äh, ein paar Osterbräuche erklären und wie feiert man Ostern in Deutschland. Zuerst Ostereier bemalen. Man kann die Eier schon als gefärbte kaufen, obwohl entscheiden sich die meisten Deutschen die zu Hause als ein Familienritual zu machen. Häufig auf traditionelle Art und Weise und mit natürlichen Farben aus Rüben oder Zwiebenschale. Ursprung dieser Tradition aus der Eier zu bemalen war, dass ähm, Eierverzehr während der Fastenzeit verboten war. Deswegen äh, waren die Eier gekocht. Damit schon äh, länger haltbar und haben dann die Menschen die eingefärbt, um sie äh, besser ungekochten von gekochten Eier unterscheiden zu können. Eierbaum. Im Osten werden die bemalten Eier an die Bäume gehängt. Ursprünglich galten damals Eier als Zeichen der Fruchtbarkeit, als Sieg des Lebens über den Tod. Das passt. Heute noch gut zum Frühling. Die bunten Farben am Ostereierbaum vertrieben die kalte Jahreszeit. In fast jedem Garten können wir einfach ähm, viele Ostersymbole betrachten und die Deutschen mögen das sehr gerne. Saalfelder Ostereierbaum ist bekannt geworden, weil er mit 10.000 Ostereier behängt ist. Eine gute Option für die Wohnung sind die Osterzweige. Die sind normalerweise mit 12 ausgeblasenen, bunt äh, bemelten Eier geschmuckt. Ein Eier für jeden Monat des Jahres. Und aus der Zweige kann man selbst basteln oder im Blumenladen, wie ich gezeigt habe, und Supermärkten kaufen. Es gibt viele Eier aus der Eierspiele. Ich werde dir in diesem Video zwei erklären. Zuerst zwei hartgekochte Eier werden mit der Spitze aneinander geschlagen. Diejenigen, dessen Eier nicht zerbricht, gewöhnt. Hier in der Region dieses Spiel nennen wir Ostereier. Ticken, Düpfen, Bitschen und so weiter. Das zweite Spiel ist Ostereiersuche. Die Erden verstecken im Haus Osterneste, wo sie ähm, Ostereier oder Schokoei und andere Süßigkeiten ähm, einfach äh, hinfügen. Und ähm, die Kinder sollen danach suchen. Natürlich, wenn die Kinder diese Osterneste finden, freuen sie sich riesig. Osterhase. Am meisten äh, werden die unzähligen Schokohasen verkauft. Wir können jetzt hier ein großes Angebot sehen und ähm, von vielen verschiedenen Marken. Der Hase, warum Osterhase? Also der Hase steht symbolisch für Christus, die Fruchtbarkeit ähm, und Zeugungskraft sowie die Wiedergeburt ähm, symbolisiert. An Ostern haben wir Osterzopf als ein traditionelles Hefgebäck, aber auch Osterlamm. Der Spaziergang stammt aus einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, wo er beschreibt ein Gefühl, äh, womit die Menschen nach einem kalten Winter den Frühling endlich begrüßen können. Also Parks und Gärten laden dazu, die Mütze und Schal einfach zu Hause zu lassen und äh, Einfach die Sonnenstrahlen endlich zu genießen. Ich wünsche euch frohe Ostern und bis nächstes Mal.